Ho, ho, ho! Wir öffnen wieder ein Adventstürchen für euch. Und zwar gibt es heute vom Küchenstudio schon Konradsdorf, also von unserer Base, wo wir Rizzo kocht Folgen drehen. Äh, und zwar ein schönes Salatschüssel oder eine schöne Salatschüssel mit Salatbesteck dazu für die gesunde Ernährung, ganz klar, würde er ja passen. Ihr Lieben, fleißig liken, fleißig kommentieren und teilen. Und der Gewinn ist euch. Ihr Lieben, schöne Weihnachten und bis bald. Ciao, euer Rizzo.